Okay, ich, ich fand meine Handgäste Hand scheiße. Achso, willst du noch mal kurz... Äh, ich mach Sprachen. mal kurz einen Cut. Dass es zwei neue Maces gibt, dass es eine Lasershow ja. gibt, neue Tanzshow, wie, wie heißt die nochmal? Oh fuck. Ähm, oh fuck. Ich weiß aber auch nicht, wie die Lasershow heißt. Scary Tale, aber mehr weiß ich nicht. Irgendwas mit Pinocchio, glaube ich, aber ich... Pinocchio, Scary Tale. Ich glaube, Pinocchio ist Scary Tale. Ich guck mal. Ja. Ich guck. Ja, da sind wir mal gespannt. Außerdem wird es zwei neue Shows geben. Einmal gibt es uh, The Scary Tale Horror. Ähm, Scary Tale Terror, ne? Ja. Scheiße. <lacht> Verdammt. <lacht> das ist zu so viel Text. Kamera läuft. Muss auf jeden Fall noch ein Stück. Genau. <lacht> Sie sehen Janik Lotz beim Schreiben von SMS. Guten Morgen. <lacht> Es ja. ist nicht mal 22 Schön. Uhr, reiß dich mal zusammen. Ach was? Natürlich, Alter, schon fast 23 Uhr. Nein, okay. wir drehen gerade das Intro um 19 Uhr. Ah, ja. So. Ich höre gerade, die Sonne ist untergegangen. Willst du es lauter ausmachen? Ich kann ganz lauter ausmachen, ja. Mach ich Evil Dead. Okay. Und Lasershow? wir äh, genau. abwechseln. Ja, wir können ja zwischendurch... Oh, oh wie süß! Da ist wieder der Igel. Komm her, Igel. Die, ja. ähm, die Cuts können wir ja dazwischen unten dann noch setzen. Nachher ja, noch. Dann denke kannst ich auch. Ja dann ja schnell Immer mal so YouTube-Cuts. Ein Igel. Oh, ein Igel. <lacht> Bitte nicht das ist ein Igel. Echt? <lacht> <lacht> Kennt ihr den schon? Ist der bekannt bei euch? Ich <lacht> am also Ich muss mal gucken, du, apropos klein, ich glaube, du bist Ja, ich bin eben kleiner als du. So Ach, So dafür brauchst du jetzt die Kamera, um das nachzusehen. Ne? Nee, ich musste nachgucken, weil du ne, Die neuesten Monster, die neuesten Attraktionen zu zeigen für das diesjährige Her Okay, Shit. here we go. Okay. Oh, gut, dass die Beleuchtung so schlecht Da sieht man nicht, dass meine Augen wie bei so einer Cracknutte aussehen. Das wir raus. Du musst ein bisschen in die Richtung. Und jetzt ein bisschen zu mir. Und jetzt kannst du so stehen bleiben. Don't okay. move, freeze frame. Jetzt so, kommen wir mal hin. Nee, mit den Händen mache ich nichts. Oh, für die RTL2 News reicht's. Ja, es, es reicht es. Ja, ja, es reicht auch für so richtig socially awkward Menschen, die, die sich nicht mal vor fünf Leute stellen können und mal kurz was präsentieren können. Also, ja. Hallo, mein Name ist Jacqueline. Ich möchte <lacht> heute dass das vorstellen. Ludmilla ist die Beste. Müller ist die Allergeilste. Hey Ludmilla. Und das fand ich sogar schon, als wir noch gar nicht wussten, wer das ist. Ja. Das ist schon so, diese Ludmilla, die ist, die ist der Hammer. Ludmilla an Kasse 1, die ist der Knaller. Die ist der Knaller. Mir gefällt der rechte Scheinwerfer nicht, aber das geht schon. Der tut nichts, ne? Der strahlt irgendwie so. Du so in die Prärie. Ah, hell. Hell. Hell. <lacht> ich <lacht> seh nichts mehr. Ah. Oh, oh. gut. Der Programm. Scheiße, scheiße. Ich wollte sagen, das Programm besteht aus den und dem Punkten. Der Programm. Aber der Programm wird die Mensch ersetzen. Der Gerät. Hallo, oh, no, liebe Kinder! <lacht> Herzlich willkommen. Denkt dran, die, die Akkus von den Lampen laufen mm. nur drei Stunden. Ja, ja, Übertreib mal nicht, so lange laufen die noch nicht. Ja? Okay. <lacht> Stell dir vor, du bist Angela Merkel. Da nee. Kann nichts passieren. Ja, irgendwie hier. Na? <lacht> ich muss mir gerade vorstellen, wie ich jetzt voll seriös den Text sage. Das hätte nie hingehauen. Nee. Egal. Ja. Wir haben halt keine wie es ist. Das ist eine Sad Story. Guckst du dir an, wo wir stehen? Um 22 Uhr an. dem. Was haben wir heute? Montag? Ja. ja. Es ist 19 Uhr. <lacht> Time Riders. 19 Uhr, 19 Uhr. Alles andere in einem Scheiß-Take, ne? Das ja, aber, das, aber Das andere hatten wir aber auch Stress, ne? Da ja. mussten wir. Ja, ja da, da, mussten, da muss, mussten wir abliefern. So, und jetzt müssen wir hier nur auf uns vor der Sicherheitskamera rechtfertigen. Hallo. Okay. Maske. Sag mal, wie viele Mitarbeiter hat denn ein Moviepark um 22 Uhr montags? Wie viele Autos fahren denn hier noch lang? Nee. Ah, es kommt der oh, Zug. Wenn hey. wir mal die Gleise umstellen. Mit dem, guck mal, hier fährt doch sowieso keiner mehr. Ja, wer fährt denn. Nee. Komplett. Da mehr. ist niemand drin. Niemand, nicht Zug. eine Person. Ah. Wieder fünf Sekunden wertvolle Lebenszeit verstrichen, die wir heute exklusiv für euch testen wollen können. Oh, da kommt jetzt gerade ein Auto lang. Euer, euer, euer, euer Ernst, ne? Fahren die uns um? Nee. Ich glaube, hallo. Die Besten, die Besten. <lacht> Danke! Ja, mach's gut! Ciao! Wir synchronisieren uns einfach schamlos nach mit ja. einem flotten Spruch. Genau, und unten und, und drunter einfach so Originalstimme <lacht> nachgesprochen, also Name von der Redaktion geändert oder so. Boah, fuck, ne? <lacht> Euer Ernst jetzt, Alter? Das war Absicht. Das war 100% Absicht. Ne? Oh, ist 1 Uhr? Nein, Mann. Als ob. Das, boah, jetzt muss aber klappen, ne? Ja. Ey, ich mal jetzt. Schlimmer wird es nicht mehr. Ich glaube, die Dinger gehen nicht mehr aus, die kleinen Lampen. Pass mal auf, du. <lacht> The Scary Tale Terror und Lake of Lost Zones. So. Ja. Und als zweites wird es eine Tanzshow geben am Hollywood Boulevard, wo ich den scheiß <lacht> The Scary... The Scary Tale... Horror? Terror. Terror. Terror. The Scary The... Tale Terror, ja, glaube ich. The Scary Tale Terror, oder? Aber es war eigentlich ganz gut bis dahin. Ne? Ja, ja, ja. Scheiße, dass du es verballert hast. Lake of Lost Souls und The Scary Tale Terror. Wir ziehen <lacht> das jetzt durch. Haben <lacht> wir Teleprompter. Wir haben nicht mal Licht. <lacht> ja, ah. <lacht> traurig. Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Eingangsbereich des Movie Park Germany. Wir sind für euch heute bei der Pressekonferenz zum Halloween Horrorfest 2015. Genau. Das ist richtig. Danke, Danke <lacht> dass du das bestätigst. Okay. Läuft.